Das ist sehr schwierig, weil Filmgeschmack für mich sehr subjektiv ist. Ich glaube, ein schlechter Film ist ein Film, der keinerlei Emotionen auslöst. Das heißt, keinen Hass, keine Tränen, kein Lachen, keinen Ärger. Und ich glaube, dann, wenn man einfach sich nur fadisiert, ist der Film schlecht. Es gibt viele schlechte Filme, die mir so nicht gefallen haben, aber ich habe noch nie den schlechtesten Film aller Zeiten gesehen, also ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, welchen Titel ich nennen sollte, weil ich es vermeide, mir künstlich Sachen zu merken, die für mich nichts bringen, also ich brauche, ich brauch, ähm, das könnte man ad hoc sagen, nachdem man den Film gesehen hat, dann kann ich sagen, das war der schlechteste Film ever, aber jetzt, also ich habe kein Repertoire, wo ich sage, das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, ja, das ist vielleicht auf der anderen Seite besser, aber das muss passieren, anscheinend. Eben genau das Gegenteil, ein Film, der Emotionen auslöst, ein Film, den ich mir gerne anschaue, ein Film, der kurzweilig ist, ein Film, der, der mir neue Seiten am Leben zeigt, ein Film, der mir neue Bilder zeigt. Es kommt darauf an, welches Genre, es gibt in allen Genres gute Filme, es gibt in, ähm, in vielen Bereichen Filme, die es schaffen, auch ohne eine sehr dramatische Geschichte zu verfolgen oder irgendwas diese Emotionen auslösen und das ist mein persönlicher oder meine persönliche Herangehensweise an einem Film, wo ich sage, wenn ich drinnen sitze, vorzugsweise vor, vor, vor, ähm, vor im Kino oder sonst wo, und es cool mir eine Träne über die machen, dann weiß ich, okay, der berührt mich. Und wenn ich in einer Tür lache, dann weiß ich, der berührt mich. Und genau das ist der Punkt, wo ich sage, ähm, das macht einen guten Film aus. Ganz viele. einer Einer meiner All Time Highs ist Cinema Paradiso, glaube ich, hat der geheißen, wo es einfach um die Liebe zum Film geht, um die Liebe zum, zum, zum Kino. Einer, einer meiner All Time Highs war sehr kurz, ein aktueller Film von Michael Haneke, Amour, aber auch der deutsche Spielfilm, ob das jetzt ein Til Schweiger Film ist oder ob das ein Uli Herwig Film ist, geht auch nach Amerika, wo ich so eine eine Star-Wars-Geschichte, eine, eine, eine Star-Trek-Geschichte, Star wo ich mir einfach denke, jeder hat aus anderen Bereichen Dinge, die einem Menschen näher bringt Das eine ist komplett Science-Fiction, das andere ist halt pure Realität. Und da muss ich sagen, ähm, den einen Superfilm gibt es nicht, aber es gibt, doch, es gibt vielleicht sogar einen Superfilm, den habe ich sehr lange, oder es gibt, mehr, na, es gibt mehrere. Ähm, Irina Palm war für mich ein eine Erlebnis... Am Festival gesehen, eine, eine belgische Co-Produktion, ein zweites Erlebnis aus, aus der jüngsten Geschichte, auch schon mit ein paar Jahre her. Ähm, wer früher steht, ist länger tot aus Bayern. Das sind dann einfach Filme, wo ich sage, das kommen aus den verschiedensten Richtungen, bringen Komödiantisches und, und, und, und, und Dramatisches zusammen. Das macht vielleicht dann doch die besten Filme aus. Die Frage ist immer, was denkt ein Publikum über eine Webseite? Und das ist gar nicht das, was ich denken will, sondern die Frage ist, wie nimmt es die Masse auf? Und ich versuche die Frage anders zu beantworten, indem ich sage, es gibt wahnsinnig viele interessante Webseiten, es gibt wahnsinnig viele Projekte im Web. Wir selber betreiben eines und ich sehe äh, erstens die Schwankungen beim Traffic und zweitens, ich sehe, dass halt nicht jedes grundsätzlich potenzielle Facebook ein Facebook wird. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, auch wenn ich es gut finde, Heißt das nicht, dass es gut ist? Und wenn ich es schlecht finde, heißt das nicht, dass es schlecht ist, weil gerade im Internet leider oder auch gut zu vielen Teilen die Masse zählt. Insgesamt finde ich es ein, ich sage jetzt ein ambitioniertes Projekt. Die Frage ist, lässt es sich über kurz oder lang so weit weiterentwickeln, dass man sagt, das ist ein eigenständiges Ding. Das wird sich zeigen.